Hallo und Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Wind Waker D. Im letzten Part haben wir die Nintendo galerie also nahezu vervollständigt. Es fehlt nur noch drei Figuren, beziehungsweise drei müssen wir noch fotografieren und dann passt das eigentlich. So, denn Rocky, zeige den Göttern das zusammengesetzte Triforce. Und nun geht es auf ins Finale. Das ist ja voll klein. Oh, mein Gott. Wo ist es hin? Oh, ey, Link, warum hast du dir was rettobiert? Oh, was geschieht? Das Triforce, es verweilt in dir. Aber das bedeutet ja, dass das Triforce des Mutes dich als einen wahren Helden anerkannt hat. Du, der du den Wind befehligst, das Meer bereist zahlreiche Abenteuer gemeistert und schließlich die Kräfte der Götter zu einem Teil von dir gemacht hast. Dich wird man im, in kommenden Zeiten als den Helden des Windes kennen. Rocky, Held des Windes. Geh, geh nach Hyrule, geh zu Zelda. Oh nein. Und einfach wieder in den ins Meer rein, nach unten runter. Und wir sind wieder in Hyrule. Oh ja. Jetzt wird's ernst. Wir müssen nur noch drei Fotos machen. Alles zwischen Gegner und Bossgegner. Und das Bild von Ganondorf habe ich ja noch. Oh, warum ist die Kammer auf? Warum ist die Kammer auf? Zelda! Kann man nicht theoretisch jetzt doch noch ein Foto von Zelda machen? Äh, was passiert? <lacht> wie das aussieht. Zelda! <lacht> was? Zelda! wie, <lacht> wie? Du törichter Junge! Du dachtest du etwa, sie wäre sicher im Schloss? Jetzt, wo ich wieder im Besitz meiner magischen Kräfte bin, gibt es für euch keinen sicheren Ort mehr. Zelda nehme ich von nun an jedenfalls in meine Obhut. Und du sollst hier deine letzte Ruhestätte finden. Äh, was? Das ist einer der Gegner, die wir fotografieren müssen. Das ist die Nimbusgarde. Es sind sogar zwei. Es passt sogar. Okay. Bam! Alter. Oh mein Gott. Äh. Bam! Und das bam! Ey. Oh mein Gott, Hilfe. Äh, er war von hinten. Soll erstmal dich killen. Au. Wo ist denn Hat er sein Schwert verloren komplett? Ist das außerhalb der Zone gelandet oder was? Bam, und das. Jetzt hast du kein komplettes Schild mehr. Keine Rüstung mehr. Bam! Und! Ah! Oh, nee, du kriegst dein Schwert nicht! Und da ist er weg. Ha! Au! Äh. Hilfe. Aber wie, wie, wie so Gannon? wie, wie kannst du nur, du, du Schuft? So kann man es natürlich auch aufmachen. Alter, Gannon! Okay, es erklärt also doch, warum Prinzessin Zelda mit dem König von hyrule angefertigt wird. Aber was soll ich denn jetzt machen? Aber schön, dass wir jetzt auch noch den, den Muskade haben. Und hier geht es anscheinend eine zweite, das war irgendwie verschlossen und wieder auch nicht. Hä, hey, aber. Hier war doch dieses, dieses, dieses schwarze Ding. Au. Ey. Ö. Äh. Was? Äh, was passiert da? Ähm. Hä? Oh. Ah. Die Barriere wurde zerstört. Etwa, weil wir das Trifor des Mutters haben? Es scheint so. Oh, und die Gegner. Hier sind wir also in Hyrule, oder was? Oh, ganz nett eigentlich. Ähm, mal das hier. Und, und, und, du du nimmst das hier. So. Oh, hallo, Krüge. Ihr seid zwar, glaube ich, die einzigen Krüge in ganz Hyrule, aber ich zerstöre euch mal. Warum auch nicht? Und Schleime. Bam. Oh, die sind... Verrückt mich oder glänzen die jetzt irgendwie ein bisschen mehr? Oder liegt das einfach an der Sonne? Die jetzt irgendwie ein bisschen sehr vorteilhaft steht. Oh. Moblin. Komm her. Bam. Du bist kein Gegner für mich. Oh. Bam. Was mit dir? Hm. Und noch einer. Komm her. Smash. Ihn weg. So. Alter, der Arme. Der Arme. Oh, da ist noch eine muskade aber eine andere. So, weg mit deiner Rüstung. Warum geht das nicht? So, jetzt aber. Jetzt hast du kein Schwert mehr. Wow, Alter, der kämpft mit seinen Fäusten. Oh, oh mein Gott, der Arme, der ist einfach runtergeschmissen worden. Okay, hier brauch ich einen Enterhaken. So. Und ist sind Federmäuse, das habe ich doch gesehen. Von mehr? Hat mich sogar getroffen. Wie kannst du das wagen? Den Helden der Zeit, äh, den Helden des Windes einfach anzugreifen. Oh. Ach du Scheiße, was ist das für Musik? Sind wir etwa... kein Entgebungskarte, okay. Hm. Oh mein Gott, die Musik! Was ist hier hinter? Da ist Ganon's Face. Oh mein Gott. Ganon's Kastell. Oh mein Gott, was passiert hier? Hm. Oh yeah. Oh fuck man. Was ist das hier? Kann ich hier irgendwie das äh, Lied des Windes spielen oder so? Da, da. Es wird kein Wind. Okay, dann bin ich aber falsch. Oh, da ist ein Gegner. Hallo. Nimm das, Bam. Vor ins Face geschossen und er lebt sogar noch. Oh, Bam. Oh, es sind überall Gegner noch. Ja. Was ist das denn überhaupt? Das ist anscheinend irgendwie das Haupttor. Wahrscheinlich muss ich einfach in allen vier Dingern irgendwas machen, oder? Ich glaube schon. geht ich einfach mal hier rein. Bam. Und weg mit dir schön die Lava verbrutzeln. So, was ist denn hier? Was muss ich hier machen? Okay. Herzen. Was ist da drin? Geld. Ja Geld habe ich ja eh genug. Ich habe mir übrigens gar keine Sachen mitgenommen, wobei... Ach, ich habe ja noch genug, also... Das ist nicht allzu schlimm. Oh mein Gott! Hilfe! Ah! oh, Da war eine Fee. Hm. Ich renne hier einfach mal schnell durch, so schnell ich kann! Oh mein Gott, Hilfe! Äh, was machst ich denn jetzt hier? Oh! Ähm... Hä? Aber dafür brauchst du doch Licht, um die zu bekämpfen. Oh mein Gott, Hilfe! Lass mich in Ruhe! Ah! Was ist passiert, Was ist passiert, wenn ich den Schalter. Achso, dann geht's einfach nach oben! Oh! Ah, das Ding! Okay. Das ist ein Perma-Schalter. Den muss ich permanent gedrückt halten. Gedrückt lassen. So. Oh nö, jetzt hat er mich übernommen. Ja, ist ja nicht so schlimm. So. Oh mein Gott, was knapp. Ah, selbe Spiel, einfach nur, dass der Schalter, dass das nicht hinten ist, oder was? Was war das gerade? Hm, keine Ahnung. Komm her. Bam. Lass mich alle in Ruhe, ihr chromigen Schleimis, ihr Schatten Schattenschleimis oder so. Keine Ahnung, wie er genau heißt. Okay. Ich, ey, hier weg! Oh mein Gott! Hilfe! Fuck! Oh nein, lass uns sta... Stahlfass. Warum geht das Ding jetzt nach oben? Ich komm, nimm... Nimm das! Boah, mit einem Runde kaputt geschlagen. Hä? Oder ist das Ding hinten kaputt? Hm. Aber schneller geht's doch nicht. Hat ihr gesehen, wie schnell ich das gemacht habe? Ach, toll. Komm schon. Ganz, ganz schnell. Komm schon. Nein! Äh. Vielleicht einfach hier hinten, weil dann bin ich jetzt hier schon mal den Stück ge ge gerollt. Komm schon. Und jetzt kann ich ganz schnell wieder zurück. Also das sollte zumindest mir ein bisschen Zeit ersparen. Oh mein Gott, das reicht. Ja. Äh, uh, what the fuck ist das? Sieht komisch aus. Hm. Was ist denn das? Öh, was ist das für eine Musik? WTF. Oh, das ist ja der Boss. Ist das etwa eine, eine Boss-Dings? Und warum ist die Farbe so seltsam? Äh, warum habe ich so wenig Items? Habe ich... Kann es sein, dass ich die Items habe, die ich damals auch hatte? Es sieht so aus. Äh, wie ging der nochmal? Ich glaube, ja, Licht einfach auf ihn schießen und dann kühlen so und das bam ach stimmt ich muss ihn gegen ähm, aufheben und dann gegen das gegen die Stacheln werfen oder so war das Und dann wurde er ganz ganz klein so kommt her bam kommt her alle Ah, schade, aber zumindest habe ich einige schon mal getroffen. leite gleich, gleich auch die Wirbelattacke auf die große. Es schien nämlich nicht allzu schlecht zu sein, wenn ich das mache. Komm schon. Hallo? So. Oh, das hat nicht gereicht. So. Jetzt habe ich dich aber. Und folgen keine Gegenrollen. leer! ihr dumme Viecher. Okay, nächste Phase schon gestartet. Das ging schnell. Ja, aber wir haben ja auch das komplett starke Master Sword. Das sollte also auch nicht so schwer sein. Wäre ja, halt auch nicht so nice, wenn das jetzt immer noch ewig dauern würde, der Kampf. Mhm. Habe ich jetzt etwa alle Bosse nochmal? mal? Das wird auch erklären, warum ich gelesen habe, dass man, ähm, nochmal, dass ich nochmal einen Boss fotografieren kann, der mir fehlt. Den ich außerdem vergessen habe zu fotografieren. Komm schon. Bam. Üh, das war das. Okay, ich lande einfach direkt hier, wenn ich die Gegner gekillt habe, oder was? Oh. Die Symbole sehen auch aus wie die Geg wie Boss-Gegner. Seht ihr das? Das ist, ähm... Da oben links ist das... Ich weiß gar nicht, wie er heißt. kami oder so. Dann dieser komische... Ah, also war es oder was auch immer. Und das das weiß ich gerade nicht mehr, wie der, wie der war. Der Gegner. Hm. Okay. Woher well, jetzt müsste Koma sein, oder? Äh... Ja, den habe ich und... Hier lang, komm her, bam. Hm, hm. Kann ich auch gleich den Gegner besiegen, der mir fehlt noch. Oh, das scheint dann wohl an ähm, Tantopia angelehnt sein. Das heißt, wir werden Tantopia, was wir jetzt sehen. Ähm, hm. Ich nehme einfach mal. Ja, das sollte eigentlich reichen. So, komm her. Muss ich vielleicht ein Ding mit rübertragen? Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich mache es mal zur Sicherheit. Dann habe ich es zumindest. Komm schon. Ach, scheiß drauf. Ich schmeiß das Ding weg. Vielleicht scrollt es dann schneller. Hallo? Hm. Was soll das? Dann sch sch äh, schieße ich einfach nach hinten. Hm. Hm. So, aufwand, dass das nicht weg will. So, oh mein Gott, Hilfe. Da ein bisschen Angst zu springen. So, hat aber gut geklappt. Äh, wie soll ich das machen? So etwa. Ja, scheint so. Ich glaube, ist da, ist da hinten ein Schalter? Sehe ich das richtig? Nein, das war nicht weit genug. Oh, ich dachte, das Ding wäre weit genug gewesen. Warte, ich habe doch das Fernrohr. Ich kann doch mal schauen. So, ähm. Ist da irgendwo ein Schalter? Nee, ist es nicht. Okay, ich werde einfach schnell rüber gehen. Soll dann schon reichen. So. Hm. So, Wind, komm schon. Mann, nee. <lacht> Dummer kann man es auch nicht verhauen, oder? Dummer kann man es auch nicht verhauen, oder? So. Bam. Komm äh, schon, komm schon, komm schon, komm ah. schon. Ah, zum Glück. Ich hab's irgendwie noch überlebt. Auch oh, wenn es total verhauen aber eigentlich. So. Ich glaube, nee, naja man kommt gar nicht rüber so. Man muss schon den, das Deku-Bach nutzen. Hm. Okay, wer ist es? näher. Die sind beide auf derselben Ebene. Entfernungsebene. So. Äh, öh, Mann. Oh. Was sollen die Scheiße? Ich will mich verarschen. Gib mir zumindest hier ein bisschen Mana. So. Oh Mann. So kann man natürlich auch ganz viel Zeit im Part verschwenden. Indem man ganz, ganz oft einfach dumme Sachen macht. Indem man einfach ein bisschen zu übereifrig ist oder man einfach ein bisschen... Pech hat. So. Ja, jetzt darf ich wieder warten. So. Wenn das nicht reicht, war ich auch nicht. So. Wieder rüber. Wir hoffen, dass es diesmal klappt. Ich warte jetzt einfach. Ich warte jetzt einfach in Ruhe. Oh, Außerdem ist da wieder so ein dummes Ding in der Wand. Was? Hm. Soll einfach, glaube ich, jetzt fliegen, oder? Einfach über den Weg fliegen. Oh mein Gott, Hilfe! So. Und weil ihr mich angreifen wolltet, kriegt ihr jetzt schön einen Pfeil in die Fresse jeweils. Bam! Und bam. So sag mir, dass hier irgendwie man. Oh, danke, ihr habt Mana. Und du hast man. So dann komm her. Boss. Ich weiß gar nicht mehr, was der, wie der Boss war. Da war Marcos er glaube ich in dem Boss drin. Hm. Ja und da brauchte ich. Ich weiß nicht, ob ich auch noch das. Ich grüße das mal sind sowieso alle Items, die ich da hatte. So, man braucht auf jeden Fall hier die Dinge ja mal weghauen. Hm. So. Weg mit euch. Hm. So, weg mit euch, die dummen Dinger. Äh, warum hat das nicht geklappt? So, nimm das. Bam! Oh, man sieht wie einfach, wie die Lebensenergie runtergeht. Und wie viel Schaden man macht. Das ist krass. So. So, nimm das. Hm. Oh mein Gott, Hilfe. Äh, hä? Das hat irgendwie gerade ein bisschen komisch gebackt. Warum hat der es nicht zerstört? Hm. So. So, nimmt das. Und da ist er auch schon besiegt. Das ging ja, überraschend schnell, muss man sagen. Hm. Okay. Ähm, mache ich noch ein? Ja, komm, ich mache noch einen. Ein Boss mache ich noch, äh, dann mache ich den hier, dann mache ich den letzten Boss als letztes. Also der, Let der Boss, der von denen als letztes kam im Spielverlauf, war jetzt nicht komplett richtig von der Reihenfolge her. Das müsste auch Koma sein, oder? Hm. Oder ich könnte auch überlegen, alle Boss jetzt zu machen, aber nee, das würde den Part, glaube ich, zu lang machen. Oder vielleicht mache ich jetzt einfach nur noch das Rätsel bis zum, bis zum, ja hier ist Goma, bis zum Boss, sollte soll auch reichen. Okay, ich kann hier wieder Plattformen machen. Die Frage ist, inwiefern brauche ich das? Ich springe, ich ja, stimmt, die Dinger, die gehen nach einer Zeit weg, ich war mir nicht mehr sicher. Okay, ähm. Auf jeden Fall Greifhaken und Dekoblatt. Kann ich vielleicht nach ganz hinten? Es sieht mir fast ein bisschen so aus. Das könnte echt reichen. Das könnte reichen. Und vielleicht jetzt. Es klappt sogar tatsächlich. Komm schon, nach oben klettern. So, und jetzt einfach rüberfliegen oder Tatsache, das hat sogar geklappt. Ja, Leute, und ich würde sagen, im nächsten Mal mache ich dann hier weiter mit Goma, mit dem Boss hier und mit dem boss waren hier in äh, Ganas Castle oder Kastell in der der Wundwäcker.de. Ich sag bis euer Bucky.